Einfach mal schütteln, das Licht anmachen und dann geht es auch schon los. Vorsicht, nicht erschrecken, es ist ein Mobile Game, aber da kann man auch ganz einfach den Controller reinstecken. Jetzt wird das Spiel Hellrider unter die Lupe genommen. Und dann startet es auch schon und dann geht es auch schon los. Indistinguishable magic. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht zermaßt von dem Endgegner. Aber anscheinend ist das Level jetzt erst mal vorbei. Das muss das Telefon sein. Ich gehe mal dran. Hallo? Du musst zum Planeten fliegen, um den bösewicht zu besiegen. Und zwar schließlich. Entschuldige Leute, es ist ein Kanonier und du musst ihn sehr dringend besiegen. Okay. Okay. Die Scheune ist vergammelt. Die Tiere sehen ekelig aus. Aber dafür können wir jetzt gleich Scheunen Willi finden. Hier ist eine Tür. Da müsste er direkt hinterstehen. Moment mal, sie öffnet sich ja schon. Ich bin gelandet!